und herzlich willkommen, liebe Kinder. Na, habt ihr auch schon eure Osternester gefunden? Gern hätten wir heute mit euch hier im Garten einen Familiengottesdienst gefeiert zu Ostern und anschließend gemeinsam Eiser, Eier gesucht. Nun klappt das auch in diesem Jahr nicht. Schade. Aber Ostern ist trotzdem und deshalb haben wir uns für euch was ausgedacht. Wir, das sind unsere Katechetin, Simona Behrend, Nelly und Hannah, und ich, Frau Schwedus bischara die Pfarrerin. Frau Behrendt wird euch die Geschichte vom ersten Osterfest erzählen. Und Nelly und Hannah stellen euch am Ende einen lustigen alten Osterbrauch vor. Viel Spaß dabei! Gott hat Jesus nicht in Tod und Dunkelheit gelassen, sondern ihm das Licht des neuen Lebens geschenkt. Gott, alles Leben kommt von dir. Die Welt wird neu im Frühling, hell, bunt und lebendig. Das Leben wird neu an Ostern. Du hast Jesus auferweckt. Wir bitten dich, Gott, belebe du uns auch heute neu. Schenke uns Freude am Osterfest, auch wenn wir es anders feiern, als wir es uns gewünscht haben. Amen. Ihr habt ja gerade gesehen, dass Nelly diese... Figuren gefunden hat, also nicht nur die Ostereier, sondern auch diese Figuren. Und ich möchte euch damit jetzt die Ostergeschichte erzählen. Ich bin Maria. Manchmal werde ich auch Maria Magdalena genannt. Ich erzähle dir jetzt was. Ich wette, du glaubst es nicht, aber es ist wirklich passiert. Ich war dabei und habe alles genau gesehen. An dem Tag, als wir nach Jerusalem kamen, ritt Jesus auf einem Esel durch die Straßen. Die Leute jubelten ihm zu, er war ein Star. Dabei war er eigentlich schüchtern. Wenn die Leute riefen, wir lieben dich, wurde er rot. Er war wirklich toll, er konnte übers Wasser gehen. Angsthasen machte er Mut, Geld war ihm egal, er lachte viel. Und er hörte jedem zu, sogar denen, die sonst keiner mochte. Wir wurden eingeladen. Beim Essen erzählte Jesus Geschichten von fiesen Räubern, von einem vergrabenen Schatz und wie schön es im Himmel ist. Jedes Mal, wenn jemand fragte, wo ist denn der Himmel, sagte er, genau hier und jetzt fängt er an. Er war ein ziemlich guter Erzähler. Noch eine Geschichte, riefen die Leute, wenn wir gehen wollten. Aber Jesus schüttelte den Kopf. Ich muss weiter. Die ganze Welt ist mein Zuhause, sagte er. Die Leute sahen uns sehnsüchtig nach. An diesem Abend gab es Lammbraten und frisch gebackenes Brot. Und Wein stand auch auf dem Tisch. Nur die allerbesten Freunde von Jesus waren da. Ich habe euch so lieb, sagte Jesus. Vergesst das nie. Wieso sollen wir das vergessen? Willst du denn weggehen? Fragte Petrus. Jesus sah uns ganz sonderbar an. Als wüsste er etwas, was sonst keiner weiß. Etwas Schlimmes. Bevor ich darüber nachdenken konnte, nahm er das Brot, aß ein Stück und gab es weiter. Wenn ihr dieses Brot esst, dann denkt an mich. Ich bin immer bei euch auch wenn ihr mich nicht seht. Es klang wie ein Zauberspruch. Ich bekam eine Gänsehaut. Dann trank er einen Schluck Wein und gab uns den Becher. Wir gehören zusammen, auch wenn ich sterbe. Plötzlich redeten alle durcheinander. Wieso sterben? Was meinst du damit? Wir beschützen dich. Jesus versuchte zu lächeln, aber... Es gelang ihm nicht richtig. Er stand auf und ging hinaus. Wir liefen hinterher. Es war nicht kalt, aber ich sah, dass er zitterte. Ich glaube, er hatte Angst. Es gab Leute, die Jesus nicht mochten, weil er Sachen sagte, die sie nicht hören wollten, dass Gott größer ist als alle Angeber und alle Besserwisser und alle Präsidenten dieser Welt und dass Liebe wichtiger ist als Verbote. Wenn er etwas ungerecht fand, dann machte er nicht mit. Feige war er nie. Aber sowas ist gefährlich, das weiß jeder, und ich wette, Jesus wusste das auch. Er setzte sich an einen Baum. Es war schon ganz dunkel. »Bleib bei mir«, sagte er, »schlaft nicht ein«, »Klar bleiben wir bei dir«, sagten wir, »egal, was geschieht. Wir fühlten uns wie Helden. Aber dann schliefen wir doch ein.« Mitten in der Nacht wurde ich wach. Vor uns standen Soldaten. Sie hielten Waffen in den Händen und guckten grimmig. »Wo ist dieser Jesus?« Ich dachte, »jetzt muss ein Wunder geschehen. Jetzt muss Jesus sich in Luft auflösen oder in eine Maus verwandeln.« aber in Wirklichkeit passierte etwas ganz anderes, etwas, das ich nie geglaubt hätte. Judas stand auf, er ging auf Jesus zu und küsste ihn auf die Wange. Hier ist er. Ich wollte schreien, Judas, wie kannst du nur deinen Freund verraten? Aber ich brachte kein Wort heraus. Die Soldaten nahmen Jesus mit. Wir blieben allein zurück. »Was tun Sie mit ihm?«, fragte ich. »Sie sperren ihn ins Gefängnis,« sagte Petrus. »Sie werden ihn verhören.« »Aber weshalb?« »Weil sie Angst haben, dass die Menschen lieber auf Jesus hören, als auf die mächtigen Männer.« »Sie haben Angst, ihre Macht zu verlieren.« Petrus stand auf. »Ich versuche, etwas herauszufinden.« Und auch er verschwand in der Nacht. Ich konnte kein Auge mehr zutun. Bis es hell wurde, betete ich. Lieber Gott, du darfst jetzt nicht schlafen. Tu was. Am Morgen kam Petrus zurück. Er sah ganz bleich aus, wie ein Gespenst. Sie wollen ihn töten, sagte er. Danach brach er in Tränen aus. Das dürfen sie nicht, schrie ich. Er hat nichts getan. Ich rannte in die Stadt Schon bald hörte ich Schreie, »Weg mit ihm, weg mit ihm!« »Wieso rufen Menschen so etwas Böses?« Ich lief schneller. In den Straßen war es eng, die Leute schubsten und drängelten. Ich kämpfte mich durch, bis ich ihn sah. Sein Hemd war dreckig, sie hatten ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf gesetzt. Jemand spuckte ihn an und lachte gemein, »Ein schöner Held bist du, jetzt hilf dir doch selbst!« dann starb Jesus, die Sonne ging unter, die anderen begruben seinen Körper, sie legten ihn in eine Höhle und schoben einen schweren Stein davor, es wurde Nacht. Am Morgen des dritten Tages stand ich auf, ich konnte nicht mehr schlafen, leise schlich ich mich hinaus, es war noch dunkel, den ersten Vögeln war das egal, sie sangen trotzdem. Ich ging zu seinem Grab. Was war das? Der Stein war weg. Ich schaute in die Höhle und sie war vollkommen leer. Ich kniff mich in den Arm. Träumte ich? Plötzlich hörte ich meinen Namen. Maria! Ich drehte mich um. Da stand er. Ich wollte zu ihm laufen, wollte ihn umarmen und nie wieder loslassen. Er lachte mir entgegen. Du kannst mich nicht festhalten, ich bin da, aber ich bin anders da. Ich lebe jetzt bei Gott. So schnell ich konnte, lief ich zu den anderen und erzählte ihnen alles. Wir verstanden nichts. Wie kann man tot sein und doch leben? Denkt an die Raupe, sagte Petrus, die zum Schmetterling wird. Oder an ein Weizenkorn, sagte Martha. Das liegt in der Erde und wird auch eine neue Pflanze. Oder an die Sonne, sagte ich, die jeden Morgen die Nacht vertreibt. Mein Herz wurde ganz warm, obwohl ich doch eigentlich traurig war. Ich sah Jesus vor mir, wie er gelacht und geredet hatte. Der Wind fuhr durch die Bäume und flüsterte, ich bin bei euch. Ich könnte wetten. Es war seine Stimme. Jesus, du lebst. Du bist bei Gott und bist nahe bei uns. Wir sind dir wichtig. Wir bitten dich, sende deine Kraft zu allen Menschen, damit auch die Müden wieder aufstehen. Tröste die Traurigen. Lass ihr Herz warm werden wie das Herz von Maria. Hilf allen, die gerade krank sind. Heile sie und lass sie heute auch eine Osterfreude erleben. Gib allen, die sich fürchten, neuen Mut. Wer seine Heimat verlassen musste, soll wieder ein Zuhause finden. Und wenn jemand stirbt, dann schenke ihm neues Leben bei dir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Habt ihr schon mal was vom Osterlachen gehört? Hannah und Nelly werden euch das mal zeigen, wie das geht. Trifft der Osterhase den Schne Schneemann und sagt, möhre her oder ich fühle dich. <lacht> Ich habe auch noch einen Witz für dich. Also es war einmal ein Junge und ein Mädchen. Das sagte das Mädchen zum Jungen, wusstest du schon, dass Mädchen klüger sind als Jungen? Und da sagte das, da sagte der Junge zum Mädchen, nein. Und da sagt das Mädchen, siehst du? Na, habt ihr gelacht? Oder wenigstens geschmunzelt? Im Mittelalter gab es den Brauch, dass der Pfarrer, denn Pfarrerin gab es ja damals leider noch nicht, im Ostergottesdienst einen Witz erzählt hat. So lange, bis alle laut gelacht haben. Denn der Tod sollte damit ausgelacht werden, weil Gott ihn besiegt hat. Das könnt ihr gleich jetzt mal ausprobieren mit dem Osterlachen. Ein Witz kennt ihr doch bestimmt oder ein lustiges Lied. Und wenn euch gar nichts einfällt, dann lacht einfach laut los, denn Lachen ist ja ansteckend. Fröhliche Ostern wünschen wir euch. Und wir beide gehen jetzt mal los, denn bestimmt haben Nelly und Hannah nicht alles hier gefunden.